Hallo meine Pokéfreunde und willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Nach wie lange ist es her? Ich glaube, vier Monate oder so kann es sein. <lacht> ja, ich weiß ja, was passiert mit dem PC und so. Ja, aber ich wollte auch das Let's Play hier zu Ende bringen. Auch wenn die meisten eh keinen Bock mehr drauf haben. Äh, ich, naja, geht so. Und ich würde das jetzt auch für jeden Fall gerne zu äh, Ende bringen, das Let's Play. Wir sind ja auch schon in der vorletzten Welt. Level 7 habe ich, soweit ich gesehen habe. Äh, in der letzten Folge die Sternfrucht äh, bekommen. Die verschießt Sterne in fünf Richtungen. Genau das macht sie. So, wir sind hier im Dunkeln. Ich glaube, wir brauchen die hier. muss äh. <lacht> nochmal gucken, was brauchen wir da noch. Den, ich. Oder brauchen wir den? Nee, eigentlich nicht, oder? Dun, dun, dun, dun brauchen wir den pustet Ballon Zombies wir haben aber keine Ballon Zombies also brauchen wir das nicht, dann können wir den benutzen den da, den wir noch zeigen äh, die Runde wird wahrscheinlich mega schlecht aber keine Ahnung was ich jetzt so wirklich machen soll wenn ich ehrlich bin von daher äh, ja keine Ahnung, nimm mal halt den oder so, ist cool okay das ist schon fast blind momentan Okay, nein, komm, Level neu starten, bitte. Ich habe schon so verkackt, aber direkt am Anfang. Okay, ich bin, äh, ah, ich bin auch da, okay, hi. Wo <lacht> ich eigentlich nur die, ne? Weil, oh, jetzt merke ich, es war gut, weil da war so einer. Und für die brauchen wir die hier, zack, zack, zack. War es das schon? Nee, dann nehmen wir die. Jo. Andersrum muss das sein, oh Gott. Sorry, Leute. Echt gewollt, ja, Welt 4 oder was ist? Sage 4 und Akt 7, was immer du willst wie ich das meine. Da ist er, okay. Oh nein, mein Bildschirm. Ich musste gerade beim zweiten Bildschirm gucken, weil mein Bildschirm gerade ausgegangen ist. Okay, ich schätze mal, wir brauchen noch, weiß nicht wie viele Folgen, vielleicht vier Folgen oder so, bis wir dann endlich am Endboss sind. Und ja, wie gesagt, nach dem, Endbo nach dem Endboss werde ich ähm, die Minigames zeigen. Ich schätze mal, ich mache alle in zwei Parts oder so. Ich halte die so auf, keine Ahnung. Und den Rest, oder halt Endless Mode, mache ich zum Beispiel von lightstream -Form. Puh, was gäb's denn noch? Also ich, mir fallen gerade nur die Minigames und die anderen Modes halt ein. Von denen gibt es halt nicht viele Arten. Von den. Von die anderen Modes gibt's vielleicht ein paar Arten und von den Minigames nur eine Art oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon ewig her. ich dazu sagen. Ja, man ist halt da Ich pack mal hier hin, dann kann ich mich so machen. Hier war ich dann alles wieder voll mit diesen hier. Yeah, yeah, yeah. Jetzt jemand versucht ins Wasser zu kommen, dann gibt es da aufs Mull. Ja komm, lass das wegmachen. Zack, zack, nimm das. Verdammt, verdammt, verdammt, verdammt. Hier habe ich gar nicht gesehen, dass er nur ein, von einem angegriffen wird. Okay, er ist aber trotzdem da. Diesmal läuft sogar in 60 FPS. Geil, oder? jetzt wahrscheinlich die Euro-Datei hochladen. Wozu schneiden? Was soll ich hier schneiden? Deshalb <lacht> vielleicht nicht leben. Aber ich habe ja, ja hier wirklich was zum Schneiden. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und demnächst kommt noch irgendwas. Was ist demnächst? Weiß ich nicht. Aber demnächst kommt noch irgendwas mit beschnittenem... So, yo, da unten ist er, okay. um. da noch einer stimmt okay habe ich gar nicht gesehen dann gib mir mal hier ein wenig nee gutes gutes Zeug Gute Stift. kill den. kill ihn ich habe gesagt kill ihn oh, danke. nein die Sonnenenergie ist verschwunden das habe ich gar nicht gesehen es geht Fuck. nein das kann doch nicht sein warum okay. oh nein Gar nicht mehr. Brains. Ja, da kommt sogar einer. Oh, hier noch mehr. Warte, wir machen das so. Zack. Brains. Dann müssen wir hier eigentlich die noch wegmachen. Sobald dieser Heini kommt. Du wirst schon wenig meinen, der da hinten kommt. Also so Zoom und dann er hier anfängt Dann müssen wir hier so einen aufbauen. Das erste... Brauchen oh, wir das nicht, glaube ich. Ist, doch, und, ist, ich noch? ist jemand in Wasser gekommen? Oh, da kommt gerade jemand ins Wasser. Oh fuck! Nein, nicht. Du sollst verschwinden. Okay, da, da muss ich was anderes machen. Dann mache ich noch B, paar B oder so. Muss ich dann so einen hinpacken. Oh ja Manni, stimmt, wir wollen ja noch alles Sachen kaufen im Shop. Ich muss ich gleich mal nachgucken. Das ist doch Alter. Das ist doch so ein blöder Holzkopf. Und so, hier packe ich so einen jetzt hin. Seht ihr das? Die schießen fünf verschiedene Richtungen. Halten die oh ja, halt nach da, nach da, nach da, nach da, nach da ungefähr. Ja. Ungefähr. Ja. Und da mal einen hin dann zack. Hier zu sehen ist ja eigentlich. Oh Mann, ich. Deshalb lasse ich es auch. Da oben ist einer gestorben. Jetzt kommt die erste Welle. Ja, hab ich habe schon Angst. Äh, zack und Zack. So einen hinpacken. Da unten brauchen wir so einen unbedingt. Ah, oh, da ist Anführer! Killt ihn! Okay, er ist tot. Hier endlich hier erstmal hin und sehen wir auch endlich mal, wo die alle sind. Endlich, endlich, Manni, danke schön. Leicht überfordert, sogar krass. So much to do, so much to platzieren. Sieh noch, alter. Wollt ihr euch helfen? Wollt ihr nochmal so ein hier? Oh, verdammt, der sieht ihn gar nicht mal. Oh, bin ich dumm. Oh, ja, dann dumm warst du es. Ich werde... Oh, verdammt. Ich dachte, der sieht ihn. Nö, er ist blind auf beiden Augen und sieht einfach gar nicht. Nice. Dann machen wir das so. Da oben einer. Dann wir das so so so so. Die Deckel platziern. gut. Zack, Katran knabbern du, eine Sorge. Dann machen wir hier, dann machen wir hier, machen die einfach hier. Warum nicht? Mir eigentlich auch egal jetzt. Eh nur in der letzten werde so viel panik einfach so gemacht. was nein nein, nein. Aber okay. Okay. jetzt kommt gleich die letzte welle wir sind fast dran das Ge wir haben wir Leben jetzt Fast 10 Minuten auch. Also schon bald 10 Minuten. Ja, vielleicht schaffen wir sogar dass das Ende der letzten. Ich kann nicht mehr reden. Vielleicht beenden wir diese Welt. So, das wollte ich sagen. Mein Gott. Wie hier ist das kaputt? Oh, nein, der kommt von da! Der kommt von da! Der kleine Kack! Jetzt können wir ihn, jetzt können wir ihn, jetzt können wir ihn. Kill ihn, killt ihn, killt ihn. Oh, der wird den auf jeden Fall killen. Aber da kann ich jetzt nichts gegen machen. Nein! Auch, kill ihn doch! Oh mein goodness! Platz da, Platz da! Platz da. da einen hin! Platz doch endlich! <lacht> Zack! Alter, wie schnell fressen die das auf? Was ist denn das hier? Hilfe! Mein Gott, jetzt aber nur no ein Joke, ne? was ist denn das hier? Wir müssen das mal ausgeben hier. Was denn, Kill ah! Zack, der wird jetzt eh sterben, glaube ich. Okay, die Sterne, die, die da haben ich enttäuscht. Die enttäuschen mich. Ich will sie nicht nehmen. Mann, ich dachte, sie werden viel besser, als ich mir erinnert hatte. ja ah, egal. Machen wir hier nochmal mal solche hin oder so. Als ob gerade hier einer kommt, wo nichts ist. Ach, du bist doch so ekelhaft, ehrlich. Schnell, okay, okay, okay. Zack. So, das sollten wir schaffen, das sollten wir schaffen, oder? Oder? oder? Das ist die letzte Welle. Das sind die letzten Gegner. Kill die, kill die, kill die! Ah! Ja! Das sollten die letzten sein, die beiden. Soll das sein? Okay, sorry, das hat mich verbindet. Okay, was wird das die, die nächste Pflanze sein. Ich bin schon gespannt. Ich weiß es gerade gar nicht. Fuck, das schaffen die gar nicht. Das schaffen die gar nicht. Komm, schauen wir gar nicht. Mach den mal weg und dann schießt drauf. Leute, schießt drauf. Okay, der kann das nicht sehen, aber. Dann mach hier nochmal so ein. <lacht> Mann, egal, ich hab genug. Ich brauch eh nichts. Komm, mach den down. Mach sie down, mach sie down. Bum, bum, bum, bum, bum. Oh, jetzt sieht das nicht mehr. Zu spät. Nein! Oh, egal, dann kriegen wir etwas weniger Geld. Oh Mann! Das mich jetzt. Die jetzt durchkommen konnten. Aber hatte ich gerade hier zwei von denen, das reicht nicht aus. Oh. oh den Kürbis. Kürbis. Beschützt Pflanzen mit seiner Schale. Das, das bringt die halt mehr Verteidigung, so gesehen. Ja, dann werde ich den Stern mal tun, weil der Schirm ist sehr enttäuscht. Oh nein. Man, schon gar kein Bock mehr. Ähm, gar die gar nicht benutzt, merke ich gerade. Die hätten vielleicht ein wenig geholfen, oder? die haben zu so stark ich bin mir gar nicht sicher ich fische sogar die sind gar nicht mehr so stark ja dann können wir aber trotzdem sein so nehmen oder Ein sniper ja let's go letzte go level 8 und selbst wenn wir den boss in dieser folge nicht sehen äh, den, ja das boss level so gesehen das letzte minigame werden wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Also kein Problem. Die Zombies are coming. Nein, nein, nein. Nur eine Welle diesmal. Uh, dann werden wahrscheinlich aber stärkere dabei sein, oder? Da oben kommt einer. Okay. Bam, bam, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Boom, boom. Äh, wird schon schaffen. Okay. Äh. Schau, die sind jetzt schon so weit. Das wäre eine kurze Runde. Dann wird ein 9 wahrscheinlich so das letzte richtige Level hierfür sein, weil es Level 10 wird dann nämlich, wie gesagt, das Minigame, das Bosslevel, whatever ist irgendwie eine Mischung aus Walden eigentlich. Warte, war das Wassergeräusch gerade von hier oder von meinem? Ich glaube von meinem, oder? Alter, ich krieg schon Angst hier, Alter. Von wo, von wo? Wo kann ich die Sniper platzieren? Brains. Brains. schon geschossen? Nö. Hm? da. Der aber ist der nicht stärker oder sieht der einfach nur das gleiche wie er? Aber halt von da hinten. Ich bin verwirrt, ich weiß es nicht, lasst mich in Ruhe. Okay, ich probieren ein wenig aus. Ich so lange nicht mehr gespielt. Aber wir sind ja auch eh fast durch und so schwer wird das ist das Spiel nicht. Das einzige wo wir vielleicht unseren ersten Game Over bekommen könnten wäre halt. Das letzte Level der Endboss, der ist ah, mh, nicht unbedingt so ganz einfach, würde ich mal behaupten. Oh nein, der schafft es ja wirklich durch. Oh nein, Mann, komm mal auf. Ey. Zack, dann sind wir hier zumindest. Down, down. Ich würde schon sagen, ob er sie nicht sieht. Verdammt, da unten, da unten. Nein, da ist so ein Pogo. What the heck? Was soll ich da machen? Ey, jetzt no joke, ne? Was hätte ich denn da machen sollen? Ach nee, komm mal. Mann, Mann ey. Das gibt's doch nicht. Das kotzt mich gerade so an. steht mir der Hart so grob ey! Ne? Oh nein, da unten, da unten, da unten, da unten Wasser, da unten Wasser. Ich hab's gar nicht gehört. Gib mir, egal, ja, gib mir so einen oder so. Mir egal, kill ihn einfach. Oh das wird knapp, das wird knapp. Äh, ja, so. Da unten ist einer mit besserem, mit so einem Helm. Nein, was mache ich denn? Nein! <lacht> Nein! Ich mach den Friss den hier! So. Da unten noch am Wasser noch einer. Ich... Ah! Help! Medik, Wie geht das? nochmal so noch aufbauen. Ich baue den jetzt einfach dahin. Mir jetzt auch egal. Selbst, ob der jetzt kommt oder nicht. Okay, jetzt kommt schon die Zombie. Verdammt, wir haben voll wenig. Wir haben eigentlich voll wenig, wenn, ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin. Ich muss den beschützen. Was mache ich denn? Oh, ein den Der kann doch dann eh nicht angreifen okay, Können wir hier zumindest nicht rüberstehen? Ah, die werden wahrscheinlich, wahrscheinlich da durchkommen, oder? Nee weg der wird schon down gehen aber hier das ist das richtige problem das ist das richtige problem hier ah, nein geht down geht down sie überhaupt stärker ich weiß es gar nicht ich benutze sie trotzdem weil sie cool aussehen und ich hoffe sie sind stark kommt schon killt sie killt sie kill die aber ihr seht schon wie lange der Kürbis aushält das ist wie halt das ist halb so stark wie das ganz kleiner von Ding, oder? Und einfach mal behaupten. Also, ja, der Kürbis, der lohnt sich schon, wenn du unbedingt ja alles gleich haben willst, dann ein Kürbis zack. Irgendwie. Komm, naja. Ich wollte schon sagen, den kriegt er doch. Okay, wir kriegen einen Magneten. Eine Magnetpflanze. Cool. Was kann das denn? Oh, wir haben 10.000 jetzt. Magnetpilz. Entfernt Helme und andere metallische Objekte von Zombies. Oh, dann kriegen wir jetzt richtig einen reingehauen, oder? Oh ja. Schauen wir uns überhaupt noch eine Folge? Uh, die Zeit wird knapp. Ich glaube nicht. Ich glaube, dann werden wir das Ende oder das Finale von der vorletzten Welt in der nächsten Folge, glaube ich, erst machen. Wir gucken kurz im Laden. Neun Plätze kostet 20.000. Was ist das eigentlich? Was ist das? Poolreiniger ist in den Levels ein Pool, eine zusätzliche Verteidigungslinie. Gut, für die Noobs in den Pool-Leveln oder jetzt zum Beispiel für die Noobs. Dieser Rechen schaltet den ersten Zombie aus, der drauf tritt. Er hält drei Levels. Ja, das ist eigentlich nur für die Noobs. Ich glaube, ich spare erstmal auf die neuen Plätze. Und dann kaufe ich die Bonus. Die, die, die Extra-Pflanzen. Allerdings welche Extra-Pflanzen wahrscheinlich erst in einem Bonus-Video oder so zeigen können. Oh. Greifst zu, ich bin irre! Ja, Schimmer, Alter. Wir könnten uns zwar einkaufen aber ich würde wirklich sagen wir sparen auf die 20.000 und kaufen dann die neuen plätze Neue Plätze lohnt sich einfach vor allem jetzt wenn wir jetzt kurz vom boss sind dann haben wir bis hierhin noch ein platz Alter. Mann, ey, geil. und das war eh die letzte pflanze die wir bekommen können für diesen ort 1 2 3 4 5 6 7 8 ja wir bekommen nämlich noch acht weitere pflanzen und ich kann euch versprechen Warte, also ich, ich will noch zwei Sachen sagen Ich kann euch versprechen, die letzten Pflanzen, die wir bekommen, die sind richtig stark Und also die Hälfte davon sind richtig stark die andere Hälfte davon sind eher so Bonus, glaube ich Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir Ob die letzten vier Pflanzen, die Bonuspflanzen jetzt hier kommen Oder ob wir hier unten so eine neue Reihe bekommen Weil ich weiß Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Aber ich glaube, es gibt noch mehr Bonuspflanzen Weil ich erinnere mich an eine Pflanze Dass es hier noch eine Reihe gab oder hier ob sie war, ich weiß es nicht. Und dann gab es hier noch so ein extra Fach. Und da gab es dann halt so einen besonderen. Ich werde ihn jetzt nicht spoilern. Weil der ist schon ziemlich cool. Aber ja, wie auch immer, das war's für diese Folge. gegen Zombies, wir haben zwei Level geschafft. Wow, krass, oder? Ja, aber auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge äh, dann die letzte Welt betreten. Und da bin ich schon gehypt drauf. Ich werde es jetzt eh spielen, weiter, weiter spielen, also ja. Wenn es euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch positive Bewertungen da. Würde mich freuen. Und, äh, ja, dann hoffentlich juckt es doch irgendjemanden, dass ich bis zum Ende spiele. Und ja, Okay, fanks bye! Woo!